Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video hier auf diesem Kanal. Heute geht es um die Bundespräsidentschaftswahl, die am 13. Februar ansteht. Der Bundespräsident ist der Staatsoberhaupt der Bundesrepublik Deutschland. Er steht damit laut Verfassung auch über dem Bundeskanzler, anders als viele denken. Man muss aber dazu sagen, dass in der Praxis, also dem politischen Alltag, der Kanzler mehr Kompetenzen hat und der Bundespräsident normalerweise eher repräsentative Aufgaben übernimmt, beispielsweise vertritt er Deutschland international. Im Grundgesetz Artikel 59 heißt es dazu, der Bundespräsident vertritt den Bund völkerrechtlich. Er schließt im Namen des Bundes die Verträge mit auswärtigen Staaten. Aber auch in der Innenpolitik hat der Präsident eine wichtige Aufgabe. Er muss nämlich jedes Gesetz unterschreiben, was vom Bundestag und Bundesrat verabschiedet wurde, sonst kann es nicht in Kraft treten. Allerdings darf er seine Unterschrift nur verweigern, wenn er vermutet, dass das Gesetz nicht mit der Verfassung vereinbar ist, also verfassungswidrig wäre. Bisher ist das nur neunmal passiert, was immer für ein wenig Aufregung gesorgt hat. Auch nach Wahlen hat der Bundespräsident mehr zu tun als sonst, denn er ist für die Ernennung des Kanzlers und auch der Bundesminister zuständig. Außerdem ernennt er unter anderem Bundesrichter, Offiziere sowie Bundesbeamten. Eine besondere Rolle spielt der Bundespräsident in Zeiten von Krisen und politischen Turbulenzen. So kann er den Bundestag auflösen, wenn ein Kandidat auch im dritten Werk an keine absolute Mehrheit erhält oder wenn die Vertrauensfrage eines amtierenden Kanzlers scheitert. Zu letzteres Eintreten könnte der Bundespräsident auch den Gesetzgebungsnotstand ausrufen. Dazu braucht es einen Antrag der Regierung und die Zustimmung des Bundesrates. Dieser Gesetzgebungsnotstand besagt, dass ein Gesetz der Bundesregierung, was durch den Bundestag abgelehnt wurde, trotzdem gültig werden kann, wenn der Bundesrat zustimmt. Allerdings geht das nicht unbegrenzt, sondern nur für sechs Monate. Und während der Amtszeit eines Kanzlers darf es auch nur einen Gesetzgebungsnotstand geben. Bisher wurde diese Möglichkeit des Grundgesetzes, die in Artikel 81 festgelegt wird, noch nie angewendet, da nach einer verlorenen Vertrauensfrage immer der Bundestag aufgelöst wurde, zuletzt im Jahr 2005. Sein Sitz hat der Bundespräsident gleich an zwei Orten. Zum einen gibt es den Hauptsitz im Berliner Tiergarten, nämlich auf Schloss Berville, den 1994 Bundespräsident von Weizsäcker dorthin verlegte, und zum anderen die Villa Hammerschmidt in Bonn, die als zweiter Amtssitz vor allem zur Zeit des geteilten Deutschlands genutzt wurde. Die beiden Sitze haben allerdings viel repräsentativen Charakter. Seine Wohnung hat der Bundespräsident in einer eigenen Dienstvilla ebenfalls in Berlin. Als höchster Staatsamt zählt das des Bundespräsidenten zu den fünf sogenannten ständigen Verfassungsorganen, die auch noch aus dem Bundestag, dem Bundesrat, der Bundesregierung und dem Bundesverfassungsgericht bestehen. Zusätzlich gibt es noch die nichtständigen Verfassungsorgane, zu denen unter anderem die Bundesversammlung zählt. Und damit wären wir bei der Frage, wie kommt der Bundespräsident in sein Amt. Die Bundespräsidenten müssen auch gewählt werden, nämlich von der eben genannten Bundesversammlung, die nur zu diesem Zweck einberufen wird. Als Kandidaten nominiert werden dürfen alle Menschen, die auch in den Bundestag gewählt werden könnten und mindestens 40 Jahre alt sind. Die Wahl findet wegen der fünfjährigen Amtszeit in der Regel alle fünf Jahre statt. Auch sein Bundespräsident tritt vorher zurück oder wird amtsunfähig, zum Beispiel wenn er stirbt. Der erste Fall trat bisher dreimal ein. Er könnte zudem auch durch eine Verfassungsklage vor dem Bundesverfassungsgericht des Amtes enthoben werden. Das ist aber noch nie passiert. Zum Termin kann man sagen, dass die Wahl mindestens 30 Tage vor Ende der Amtszeit abgehalten werden muss. So schreibt es das Gesetz über die Wahl des Bundespräsidenten durch die Bundesversammlung vor, abgekürzt B-Presswahl-G. Die einem des amtierenden Präsidenten Steinmeier geht noch bis zum 30. März, daher musste die Wahl bis Ende Februar erfolgen. Den genauen Termin und auch den Ort legt der Bundestagspräsident fest, bzw. aktuell Bundestagspräsidentin Bärbel Baas. Treffpunkt ist normalerweise das Reichstagsgebäude. Wegen der Corona-Pandemie findet die diesjährige Versammlung allerdings im Paul-Löbe-Haus statt, da dort Abstände besser eingehalten werden können. Dieses Haus ist laut Wikipedia ein Funktionsgebäude des Bundestags, darin tagen unter anderem die Ausschüsse und dort wird die Öffentlichkeitsarbeit organisiert dann stellt sich noch die Frage aus wem die Bundesversammlung besteht, also wer die Mitglieder sind und sein könnten. In dem erwähnten Gesetz heißt es dazu in § 3 schlicht, zur Bundesversammlung ist wählbar, wer zum Bundestag wählbar ist. Außerdem ist es so, dass die Bundesversammlung zur Hälfte aus den Bundestagsabgeordneten besteht und zur anderen Hälfte aus den von Landesparlamenten gewählten Vertretern. Da es in der aktuellen Legislaturperiode 736 Bundestagsabgeordnete gibt, wird die diesjährige Bundesversammlung aus 1472 Mitgliedern bestehen, die Mitglieder, die aus dem Bundesland kommen, sind nicht nur Abgeordnete, sondern oft auch Prominente aus Politik, Sport, Kunst oder anderen Bereichen. Dieses Mal sind beispielsweise für Mecklenburg-Vorpommern Ex-Kanzlerin Angela Merkel dabei, für Bayern der Nationalspieler Leon Goretzka oder für Berlin Virologe Christian Drosten. Der erste Kandidat ist der schon amtierende Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier. Er stellt sich für eine zweite Amtszeit zur Wahl und ist Mitglied der SPD. Diese Mitgliedschaft ruht aber, wie für Bundespräsidenten üblich, um die Überparteilichkeit dieses Amtes besser repräsentieren zu können. Steinmeier wurde 1956 in Detmold, Nordrhein-Westfalen geboren und war bereits in seiner Jugend politisch aktiv und Mitglied bei den Jusos. 1975 trat er dann der SPD bei. Ab 1999 war er außerdem Chef des Bundeskanzleramts unter Kanzler Schröder und später zwischen 2005 und 2009 sowie zwischen 2013 und 2017 Bundesaußenminister unter Merkel. In dieser Zeit hatte er 2007 auch die EU-Ratspräsidentschaft inne, die halbjährlich wechselt. 2009 kandidierte Steinmeier als Kanzler, verlor allerdings gegen seine CDU-Konkurrentin Merkel. In seiner ersten Bundespräsidentschaft setzte er sich immer wieder gegen Antisemitismus in Deutschland ein und forderte während der Pandemie öfter, dass die große Mehrheit der Bevölkerung, die die Regeln befolge, lauter werden müsse und mehr Selbstvertrauen haben solle. Allgemein ist er bekannter Europäer und für enge internationale Zusammenarbeit. Bei der Wahl in fast genau zwei Wochen hätte er die besten Chancen gewählt zu werden. Eigentlich ist es sogar sicher. Das liegt daran, dass Steinmeier nicht nur seine eigene Partei SPD und die beiden Koalitionspartner FDP und Grüne hinter sich hat sondern auch noch CDU und CSU, die keinen eigenen Kandidaten vorschlagen wollten. Damit kann Steinmeier 83% der Stimmen hinter sich weihen. Wenn es keine sogenannten Abweichler gibt, die von der Parteilinie abweichen, müsste er auf 1223 Stimmen kommen. Wie auch bei anderen Bundespräsidentschaftswahlen üblich, gibt es trotzdem noch weitere sogenannte Zählkandidaten, die keine Chance haben, gewählt zu werden. Der erste dieser beiden Kandidaten ist Gerhard Trabert, der wie Steinmeier auch 1956 geboren wurde, allerdings weiter südlich in Mainz. Er wurde von der Linkspartei vorgeschlagen und ist bisher auf der politischen Bühne weitgehend unbekannt. Zur Bundestagswahl im vergangenen Herbst hatte er sich als Kandidat der Linken auf das Direktmandat in seiner Geburtsstadt beworben, er war aber gescheitert. Abgesehen von der politischen Karriere, die nicht unbedingt lang ist, setzt sich Tabert vor allem für Obdachlose und Menschen an, die von Armut betroffen sind. Er gründete den Verein Armut und Gesundheit in Deutschland, der sich die Bekämpfung von Armut als Ziel gesetzt hat. Zum Beispiel werden Obdachlose mit einem Arztmobil dort besucht, wo sie sich aktuell aufhalten. Außerdem werden auch Menschen behandelt, die keine Krankenversicherung haben. Entsprechend sagte Traber der Tagesschau, er mache Wahlkampf für Menschen, die sozial ausgegrenzt werden und für Geflüchtete. Außerdem wolle er Akzente auf die soziale Ungerechtigkeit und Ungleichheit legen. In diesem Zusammenhang geriet er für eine umstrittene Aussage in die Kritik, in der er Vergleiche zur Zeit des Nationalsozialismus zog. Er sagte wörtlich, »Wie damals viele Deutsche wussten, was mit den Juden geschieht, ist es heute so, dass wir wissen, was mit geflüchteten Menschen im Mittelmeer, in libyschen, in syrischen Lagern geschieht.« wir wissen, wie die Armut zunimmt, wir wissen um die erhöhte Sterberate von armen Menschen, auch hier in Deutschland. Später hatte Trabert erklärt, es ging ihm nicht um eine historische Gleichsetzung. Das von den Nationalsozialisten verursachte sei unbeschreiblich größer gewesen. Er kritisierte aber die Tendenz des Wegschauens auch in der heutigen Zeit. Beruflich ist Gerhard Trabert promovierter Arzt. Bei zahlreichen Einsätzen war er auch international unterwegs. So zum Beispiel 2005 in Sri Lanka, als ein Seebeben mehrere Tsunamis auslöste, die an den Küsten des Indischen Ozeans über 230.000 Tote forderten. Er half aber auch in Ländern wie Afghanistan, im Libanon oder bei Seenotrettungen von Geflüchteten im Meer. Für sein Engagement in diesen Bereichen erhielt er unter anderem das Bundesverdienstkreuz und die Paracelsus-Medaille, die die höchste Auszeichnung der Bundesärztekammer ist. Für die Linkspartei ist er als Vorschlag deshalb gut geeignet, weil er so erstens auch als kleine Partei, die in der Bundesversammlung sonst sehr unwichtig sind, Aufmerksamkeit auf sich ziehen kann und zweitens kann die Linke so auch ihre politischen Positionen verdeutlichen und gleichzeitig auch noch Einheit demonstrieren, die zuletzt abhanden gekommen war. Als letzten Kandidaten für das Amt des Bundespräsidenten wurde Max Otto nominiert. Wie dieser Vorschlag zustande kam, ist einen eigenen Abschnitt wert, dazu gleich mehr. Erstmal ganz allgemein. Otto wurde 1964 in Plettenberg Nordrhein-Westfalen geboren, es kommen also alle Kandidaten aus Westdeutschland. Er trat 1991 in die CDU ein, ist außerdem Vorsitzender der rechtskonservativen Werteunion und schrieb einige Bestseller zu finanzpolitischen Themen. Zum Beispiel sagte er 2006 einen Aktienmarkt voraus, was ihm im Zuge der Finanzkrise 2008-2009 einige Bekanntheit einbrachte. 2012 forderte Otto während der Eurokrise Griechenland pleite gehen zu lassen. Seine politische Einstellung, die ziemlich weit rechts zu verorten ist, ist in der CDU schon seit längerem umstritten. Bereits im Mai vergangenen Jahres sorgte seine Wahl als Werteunionvorsitzender für Aufregung. Der damalige CDU-Vorstand, um Armin Lascher, distanzierte sich von der Vereinigung. Zudem sorgte er mit einigen Aussagen für Kontroverse. Zum Beispiel, als er nach dem Mord am Kassler-Regierungspräsidenten Walter Lübke auf Twitter schrieb, der Täter sei minder bemittelt und der Mainstream habe jetzt endlich eine neue NSU-Affäre. Später entschuldigte er sich und löschte den Tweet. Bereits damals waren Forderungen aufgekommen, dass Otto aus der Partei geworfen werden sollte. Und diese Forderungen wiederholen sich auch jetzt. Allerdings bleibt es aktuell nicht dabei, sondern der CDU-Vorstand hat bereits ein Parteiausschlussverfahren eingeleitet und bis zu einer Entscheidung Otte vorläufig aus der Partei ausgeschlossen. Der Grund dafür, damit wären wir übrigens wieder bei der Bundespräsidentschaftswahl. es geht darum, dass Otte nicht von der CDU selbst vorgeschlagen wurde, sondern dass die AfD Otte nominiert hat. Diese Tatsache widerspricht sowohl den bisherigen Geflogenheiten im Umgang mit der AfD und dürfte auch den Unvereinbarkeitsbeschluss der CDU mit der Partei brechen. Auch davor wurde Otte immer wieder einer Nähe zur AfD vorgeworfen, zum Beispiel war er bis Anfang 2021 für zweieinhalb Jahre Vorsitzender im Beratungsgremium der AfD in Nahen Desiderius Erasmus Stiftung. Bei seiner Vorstellung während der AfD-Fraktionssitzung hatte Orte zu seiner Nominierung gesagt, er sehe diese als große Ehre an, für ihn sei es keine Provokation. Direkt am selben Abend hatte ich jedoch der CDU-Vorstand getagt und die oben genannten Maßnahmen beschlossen. Otte hatte zu einem möglichen Parteiausschluss schon vorher gesagt, Ich sehe die AfD klar auf dem Boden des Grundgesetzes. Deswegen wäre ein CDU-Ausschlussverfahren gegen mich nicht nur nicht nachvollziehbar, sondern auch unvereinbar mit den demokratischen Grundsätzen. Großen Schaden muss die CDU durch diese Aktion nicht zwingend davontragen, Denn durch echter Zusammenarbeit mit der AfD kann der neue CDU-Chef Friedrich Merz im Umgang mit rechteren Parteimitgliedern zeigen, dass er bereit ist durchzugreifen, anders als in der Vergangenheit. Ob sich dieser Kurs auch ohne zuvorkommendes AfD-Verhalten fortführt, wird die Zeit zeigen, Mehr jetzt geht als Konservativ in der CDU und andere rechte Politiker wie Hans-Georg Maaßen werden vermutlich nicht so freundlich sein, sich von der AfD zu einem Amt vorschlagen zu lassen. Ganz egal, wie diese Geschichte für die CDU und die AfD und auch Otter ausgehen wird, relevant für die Bundespräsidentschaftswahl wird auch das Kandidatur nicht sein. Auch er ist einer der beiden Zellkandidaten, die Amtsinhaber Steinmeier seiner Wiederwahl nicht nehmen werden können. So viel erstmal zur Bundespräsidentschaftswahl, die am 13. Februar in Berlin stattfinden wird. Klickt gerne hier auf ein Pro und Contra zur Impfpflicht, auch dazu hat sich der Bundespräsident geäußert. Oder ihr klickt hier auf ein weiteres Video, was YouTube empfiehlt. Vergesst so oder so nicht, den Kanal zu abonnieren und die Glocke zu aktivieren. Wir sehen uns dann spätestens nächste Woche wieder. Bis dahin. Ciao.